Ich habe mir das angeguckt und war mehr als beeindruckt und habe mir damals geschworen, dass ich hier in Deutschland solche Plantagen mache für mich als Altersversorger. Da habe ich noch nicht an ein Geschäft gedacht. Oder dass man damit ein Geschäft machen könnte. Und als 2010 die, äh, äh, ein Gesetz in, in der EU äh, verabschiedet wurde, dass Agrarfläche umgewidmet werden kann zu Umtriebsplantagen. Das heißt, Sie können über 20 Jahre lang eine Frucht lassen. Das hat man gemacht und das im Zuge der Unterstützung für nachwachsende Rohstoffe. Und zwar, Sie können Agrarfläche nehmen, Sie können dort Bäume pflanzen, wie diese hier, müssen aber innerhalb von 20 Jahren die Bäume ernten. Dann verliert der Grunde Boden nicht den Status der Ackerfläche. Vorher, wenn Sie Bäume auf, auf Feld gepflanzt haben, ist das Wald geworden. Das war's. Dann ist dann Wald geblieben, da können wir machen, was immer wir wollen. Und mit dieser Änderung, also mit der Gesetzesänderung 2010 in 2011, dann greifen, entstand eine Situation, also eine Basis, eine gedankliche Basis, dass zu sagen, okay, da könnte man ja, wie ich es aus China kenne und als USA kenne, damit hier in Westeuropa auch ein Geschäft machen. Da haben wir das Geschäftsmodell entwickelt, für Trieb, dann sagt, okay, wir wir lassen die Bäume anziehen in China bei unseren Partnern, die das Know-how haben für die Bäume, holen uns das Know-how für die Plantagen in den USA bei unserem Partner, die seit 30 Jahren Plantage das heißt, haben, und adaptieren das hier. So hat es mehr oder weniger begonnen. Und äh, haben dann 2011 angefangen, dieses Konzept äh, in, in die Tat umzusetzen. Und, äh, wie gesagt, das sind hier praktisch der erste gezielte Angriff auf ihre Geschmacksnerven. Weil wir gesagt haben, wir müssen zeigen, was wir können. Dass wir es können. Da haben wir dann diese Plantage gemacht. Und die ist jetzt, wie gesagt, geht jetzt ins fünfte Jahr. Sie können sehen, dass die Bäume sich wohl fühlen. Und ganz wichtig eben auch zu wissen, dass dass diese Bäume, die hier stehen, die Bäume, die wir pflanzen im, im Quartier Trimi, Bäume sind, die sonst nur ausschließlich in China vor Ort ausgetauscht werden. Diese Bäume, diese Qualität kriegt weltweit kein weiter. Wir haben also einen Rahmenvertrag mit China über 2,4 Millionen Bäume dieser Art, die die Chinesen für uns vorziehen.